Warum ist die Rede davon, die Rakete zurückzuschieben, wenn das Problem am Turm liegt? Nun, weil man das Ding nicht so einfach vom Turm trennen kann. Und die Akkus der CubeSats an Bord haben eine limitierte Lebensdauer. Also das muss auch noch mit den Kunden der Mission abgeklärt werden. Wenn es zu lange dauert, könnte es sein, dass man die CubeSats wieder herausnehmen und warten muss. Und wenn man schon im VAB ist, könnte man eventuell noch den defekten Sensor im Triebwerk austauschen, wenn das möglich ist.